Ein herzliches Hallo zu unserer Weitwinkel-Jubiläumsausgabe. Uns gibt es nun ein Jahr und das haben wir uns zum Anlass genommen, euch Beiträge zu zeigen, die es aus verschiedensten Gründen nicht in die Sendung geschafft haben. Solche Beiträge könnt ihr sowieso immer auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Wenn man eine themengebundene Sendung macht, muss man natürlich darauf achten, dass die Beiträge thematisch zueinander passen. In unserer zweiten Ausgabe, die um Nachhaltigkeit und alternative Landwirtschaft ging, haben wir unsere Hände zum Beispiel selber in den Ackerboden gesteckt und haben den Münsteraner Forstwirt bei seiner Arbeit begleitet. Da hat der Beitrag über Lebensmittelverschwendung und Food-Saving leider nicht mehr reingepasst, aber jetzt seht ihr ihn. In Deutschland sind es im Jahr mindestens 11,5 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle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 Als wir gerade fertig waren mit der Sendung, haben wir eine neue Freiwillige ins Haus bekommen, die doch gerne zu diesem Thema auch noch einen Beitrag produzieren wollte. Ihr Beitrag hat es leider damals nicht in die Sendung geschafft, aber den Beitrag, den Francine produziert hat, den seht ihr jetzt.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 Er ist 37 Jahre alt und ist aufgrund von politischen Verfolgungen aus seiner Heimat Afrika Guinea geflohen. Derzeit wohnt er in Altenberg in einem Flüchtlingsheim und nimmt regelmäßig an den Aktionen von Youth of Integration teil. So when Lena coming, the first, he told me by this organization I was happy, you know. I was want to know more. It's a good idea for young people. Think that idea to help people from integration coming, you know. All the people here, they don't do that. You know, they just watch us like we are strangers. It's only young people coming to us to ask us for this. This is good, you know. It's good for me, you know, to you know, because I I, did, I didn't expect that. I think uh, maybe the young people they get grow for us because the par the the parents told about us immigration and say, Oh, this immigration is bad, but I don't be friend with them. You know, I would think about it. that's what I mean. I don't want to be you know I don't want forcing myself to some kid. Younger, know, like I say, hey, I want to be friends, now. Nah. but now they're coming to me, I like that, I love that, I didn't expect that, you know, I will stay alone here, nobody coming, see me, what you want to do, you know, when I go out, dressing the people show me, they scare me like, like I want to buy him, I'm strange. I say, I say, you don't know me, if you know me, you're not going to be scared of me, you know.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 Und manchmal nehmen wir uns eben ein bisschen zu viel dabei vor. Als wir vor einigen Monaten die Sendung über Sinne gemacht haben, hat es einer unserer Redakteure leider nicht mehr geschafft, die Animation vor Redaktionsschluss bei uns einzureichen. Und was ihr damals verpasst habt, das seht ihr jetzt. Birgit ist besorgt, ihr kleiner Justin spinnt. Erst heute Morgen hat er ihr eröffnet, dass Donnerstage für ihn violett sind und Sonnenlicht sich stumpf anfühlt.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 Birgit ist jedenfalls beruhigt, hat jetzt aber ein bisschen Angst vor ihrem Sohn. Seit einiger Zeit probiert unsere Redakteurin ann für die Serie Berufsroulette verschiedenste Arbeiten aus. Eigentlich ist diese Serie YouTube exklusiv, aber in dieser Sendung wollten wir euch das nicht vorenthalten. Und dabei ging für ann sogar noch ein Traum in Erfüllung. Heute vor einem ganz besonderen Laden und zwar vor der Bonbonmanufaktur von Peter Stöpel und Timo Bernsmann und schauen wir heute mal an, ob Zuckerträume wahr werden. Hallo! Hi, grüß dich! Hi, Peter! Wir mal mal anschauen, wie man Bonbons macht. Timo! Dann äh, legen wir da das Motiv mit dir zusammen. Das Ende ist ganz hinten. Das ja. ist unser Kühltisch. Da kommen nachher die Zuckerstange drauf, wo das also Motiv schon ist drin ist. genau. Und da sollen die Zuckerstangen aushärten. Ja, cool. Also gehen wir von links nach rechts. Ja. Wie lange dauert das dann so von der Idee, bis man wirklich ein fertiges Bonbon hat, wenn ja immer neue Sachen ausprobiert werden? Es kommt doch an, was wir reinarbeiten. Also je nachdem, wie äh, ja, abstrakt das Motiv danach ist, dauert das natürlich länger. Mhm. I Love MS ist eine Standardproduktion. Die haben wir auch so im Laden. Und da würde ich sagen, brauchen wir jetzt gleich, bis das Domino fertig ist, Stunde, anderthalb. Ja. Ja. Ich schütze das einfach von oben bis unten einmal ein, schön mittig. Ja. Und dann kannst du einfach mit dem Löffel. Dann löst du das so langsam ein. Wichtig ist immer, dass das relativ mittig bleibt, das Aroma, und nicht an den Seiten, weil sonst läuft das sich an die Strebe nämlich runter. Und dann haben wir nachher das Aroma auf dem Tisch. Oh. Einmal hoch und runter. Dann genau. An. So, ich verteile das jetzt mal.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 So? Ja. Reicht schon? Nee, nee, machen wir. Noch mehr? Genau. Okay. Ja, stopp. Ja. Und das wirst jetzt halt schön Alles klar. Einfach so wieder kreisen und bewegen? Genau, richtig. Okay. Okay. Meintest das mal hier oben hin. Ja. ja also Müssen wir schon sprich. Fast reichen. Ne? Das heißt, wenn du damit zu lange rumspielst, ja. dann ziehst du dem Zucker auch die Temperatur. Deswegen müssen wir ihn einmal nur kurz durchkneten und dann können wir ihn wieder weglegen. Legen. Kannst du dir schon mal überlegen, wie wir hier aus Weiß machen? Farbstoffe wurden ja hier schon hinzugefügt, oder? Weiß kann man nicht ja. hinzufügen wahrscheinlich? Kann man auch, oder? kann man auch, aber es gibt einen Trick. Ich schön warme Hände. <lacht> ja, das ist auch das Problem gewesen am Anfang, warum wir Handblasen haben. So.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 Das da ist es. einmal ganz groß. <lacht> Und da kommt das drauf. Stopp? Keiner essen. Ja. Deswegen wollen wir uns das jetzt noch mal ja. kurz ein bisschen wärmer. Wo das Innenleben halt relativ halt, äh, hart ist. So, es so, dauert aber, bis das entgegenkommt. Das ist nämlich, wie gesagt, noch sehr, sehr hart. So. Ja. Ja. Ja, so, ne? Genau. Jetzt ist okay. Drehen, drehen, drehen, drehen, drehen, ist. Vorher drehen. Vorher drehen, vorher drehen. Ja. Genau, damit ich Spirale Ja, das. mehr ja. okay. ja, ja. So, ich habe hier selbstgemachte Bonbons und darf die sogar mitnehmen und vernaschen. Für mich steht nach diesem Tag fest, ich komme wieder. Zu Beginn dieser Ausgabe haben wir euch von unserer Sendung über Nachhaltigkeit und alternative Landwirtschaft erzählt. Der Deutsche Bürgermedienpreis letztes Jahr stand unter dem Motto: Eure Vision für über unsere Welt, unsere Würde, unsere Zukunft. Da die Sendung thematisch da sehr gut reinpasste, haben wir uns überlegt, die dort einzureichen. Tatsächlich haben wir auch den Hauptpreis gewonnen und wollten euch die Bilder von diesem schönen Abend nicht vorenthalten. Ja, und jetzt zum Eigentlichen. Wir haben heute Abend ja viel über den Begriff Nachhaltigkeit gesehen und gehört, mit all seinen unterschiedlichen Facetten. Keine leichte Aufgabe also für eine TV-Redaktion, für eine Produzentengruppe, sich diesem Begriff zunächst mal fernsehgerecht zu nähern und vor allem keine leichte Aufgabe, dieses globale Phänomen in geeigneter Form versteht sich, auf die lokale Ebene herunterzubrechen. Realisiert man dagegen, und jetzt nähern wir uns natürlich dem konkreten Siegerbeitrag, ein Konzept, das irgendwo zwischen der Sendung mit der Maus, Wissen macht A und ein bisschen Jan Böhmermann hin und her pendelt, und würzt man diese Geschichte dann auch noch mit lokalen, also authentischen Beispielen, dann gehört man bei der Verleihung des Nationalen Bürgermedienpreises zumindest schon mal zum engeren Favoritenkreis. Und der Beitrag Nachhaltigkeit und alternative Landwirtschaft von Pascal Renka und Jakob Töbelmann hat nach Meinung der Jury diese eben genannten Kriterien und Vorgaben am überzeugendsten von allen eingereichten Produktionen umgesetzt, auch wenn das Rennen ganz ganz knapp war unter den ersten dreien. Wir haben hier tatsächlich eine Bühne voller Mitwirkender, denn äh, selbstverständlich zwei Namen stehen vorne, die, diesen, äh, die sich um diesen Preis beworben haben, aber letzten Endes steht natürlich eine ganze Redaktion dahinter und äh, hier haben wir die Mitwirkenden an der entsprechenden Sendung, die wir über Nachhaltigkeit und alternative Landwirtschaft gemacht haben. Genau, und wir haben eben halt eben versucht, mit dieser Sendung das Lokale in Münster und auch ein bisschen übers Münsterland oder über Münster hinaus halt eben mit dieser Sendung darzustellen. Und äh, ja, wie es halt wohl eben so gekommen ist, hat es ein paar Leuten sehr gut gefallen. Ich bin, ja, weiß ich nicht, ich bin's cool. Und ähm, ja, vielen Dank nochmal, vielen Dank an diese tatkräftigen Menschen, die es wirklich nicht funktioniert hätte, diese Sendung zu machen. Und äh, ich hoffe, wir haben noch alle einen schönen Abend. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber nachdem ich diese Sendung moderiert habe, freue ich mich darauf, das nächste Jahr Weitwinkel mitzuerleben. Mir hat es gefallen, ich hoffe, euch hat es gefallen und natürlich hoffe ich auch, dass es euch gefallen hat. Ich freue mich auf das nächste Jahr Weitwinkel.